Viel Spaß, die Bühne ist eure. Wir sind die Gruppe zum politischen Infopoint und wir, das sind die Frieda, die ist heute leider krank, deswegen steht sie hier nicht mit dabei. Also an der Stelle gute Besserung. Frieda, falls du zu Hause zuguckst. Ja. Die Mia, der Pascal, der Moritz. Marvin und ich, ich bin die Fenja. Und ähm, jetzt mal ein bisschen was zu unserem Projekt. Ähm, ja, und zwar, unsere Idee war, einfach, eine einfach zugängliche Informationsquelle für politisch interessierte Jugendliche aus allen möglichen verschiedenen Hintergründen zu machen. Ähm, dafür haben wir sozusagen mit einem Telegram-Bot gearbeitet und mit einer Website. Und dazu erklären wir dann später aber noch mal mehr. Darauf kommen wir noch mal zurück. Also der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, also viele Jugendliche wollen sich ja politisch zum Beispiel engagieren. In dem Fall zurzeit mit Fridays for Future zum Beispiel. Kennen wahrscheinlich die meisten. Und nicht unbedingt alle wissen, wo sie jetzt die Informationen herkriegen, wann welche Veranstaltung überhaupt ist. Ähm, wann welche Demos ablaufen und so. Deswegen ist das unser Projekt, um vielen Jugendlichen leicht zugänglich die Daten gesammelt zu geben. Ähm, ja, und jetzt nochmal, um wieder zurückzukommen zu der Website, ähm, wie wir die Visualisierung gemacht haben, halt auf einer Website, weil die kann jeder aufrufen. Und dabei war uns halt erstmal wichtig, dass man eine regionale Suchfunktion hat, wo man halt entweder die Postleitzahl oder die Stadt eingibt, damit man natürlich auch Demos in seiner Nähe findet. Ähm, und uns war außerdem sehr wichtig, dass man sich nicht registrieren muss, weil das streckt einfach immer ganz viele Leute ab, wenn man sich wenn man irgendwas angeben muss. Und dann denkt man direkt, oh nein, jetzt bin ich da schon so fest drin und so. Wir wollten es einfach so unkompliziert wie möglich haben, deswegen keine Registration nötig. Und das sind jetzt so unsere ersten concept arts gewesen für das design also man sieht es hier das haben wir zusammen gemacht der moritz die frieda und ich und das hat auch sehr viel spaß gemacht und daran haben wir uns dann auch orientiert als wir die website dann geschrieben haben und was alles angezeigt wird auf der webseite wäre dann zum beispiel der name also was überhaupt ist eine beschreibung also genau, was die Aktion überhaupt ist, wofür sie zum Beispiel ist. Äh, Datum und Uhrzeit natürlich, damit man weiß, wo und wann. Treffpunkt. Dann das Ziel, wo die äh, Demonstration überhaupt hinführt. Das ist, ist auch oft irgendwie wichtig zur Planung, dass man weiß, wo man überhaupt hingeht. Und die Routenlänge, weil manchmal zum Beispiel Fanny in dem Fall hatte letztens eine Knieverletzung und damit sie halt einschätzen kann, ob es sich überhaupt lohnt oder wie weit sie überhaupt mit kann, ist dann auch die Routenlänge und dann natürlich der, die Website vom Veranstalter, dass man nochmal genau nachlesen kann. Gut, kommen wir jetzt zur technischen Seite. Also ähm, im Backend, das haben Pascal und ich programmiert, haben wir ähm, für den Bot Python programmiert, da sagt Pascal gleich auch nochmal mehr dazu, ähm, für die API, das ist das, ähm, was die Daten in einem maschinenlesbaren Format an die Webseite zurückgibt, haben wir Node.js verwendet und so gut wie möglich serverlos gearbeitet. Und als Datenbank DynamoDB, aber dort nicht die Version von Amazon, ähm, sondern eine Open-Source-Alternative, die sich jeder auf seinem Server oder seinem Computer installieren kann und wo der Quellcode auch auf GitHub verfügbar ist. Genau, und wir wollten euch einmal kurz zeigen, wie einfach der Code für unseren Bot aussieht. Das heißt, dieses Programm Sammelt alle Daten, die an unseren Bot geschrieben werden und wandelt die so um, dass wir sie dann auf der Website anzeigen können und dass auch wir diese Informationen länger speichern können, als sie in Telegram gespeichert werden. Genau, was noch besonders an unserem Telegram-Bot ist, dass er einfach in beliebige Chats hinzugefügt werden kann. Somit ist es nicht so, dass man den Bot anschreiben muss, damit er irgendwas antwortet, sondern man kann ihn einfach in einen schon bestehenden Gruppenchat hinzugefügt werden, damit er dann Informationen mitlesen kann. Momentan müssen die Informationen noch nach einem gewissen Schema aussehen, welches eben gezeigt wurde. Und erst dann setzt der Bot sie um. In Zukunft wollen wir das ein bisschen auf künstliche Intelligenz stützen, dass dies dann automatisch umgesetzt wird. Na, und damit ihr auch seht, wie die Informationen dann aussehen, haben wir auch ein Frontend entwickelt und dazu gesagt, jetzt Moritz auch noch mal was. Genau, äh, das Frontend habe ich zusammen mit äh, Mia Frieda und äh, Fenja entwickelt und wir haben verschiedene Technologien eingesetzt, darunter HTML erstmal zur Strukturierung, CSS für das Design. Da konnten wir dann die Vorschläge von vorn umsetzen. Mit JavaScript haben wir die Daten aufbereitet und ähm, und außerdem haben wir noch Vue.js genutzt, um, diese, um den Vorgang ein Stück weit leichter zu machen. Es war auch eine neue Technologie für uns, da hat es uns unsere Mentorin Anna mitgeholfen. Und ähm, mit dieser Technologie die sich alles ein Stück weit leichter machen. Genau. Hier könnt ihr außerdem noch sehen, wie dieser Code in etwa aussieht. Ähm, zur Webseite, da wird, das ist quasi gerade der Ausschnitt, wo die Daten von der API kommen, von den ganzen Daten, die wir haben zu den Events, und wie die dann schick aufbereitet werden zu der Webseite. Und damit ihr auch mal seht, wie die Webseite aussieht, haben wir jetzt eine kurze Live-Demo, die, ich glaube, Pascal durchführen wird. Genau, wir wollen einmal mit euch die, Genau da Da ist einmal unsere Website, wie ihr sie auch sehen wollt. Und damit wir erstmal überhaupt einen Ort und Infos bekommen, gebe ich als Stadt mal Frankfurt ein, da wir uns ja momentan in Frankfurt befinden. Und dann bekomme ich jetzt alle schon verfügbaren Informationen zu Frankfurt, damit ihr auch seht, dass wir diese Information über den Chatdienst Telegram, der so ähnlich wie WhatsApp funktioniert, wird Fenja, Fenja jetzt einfach mal eine Nachricht an den Bot schicken. Und diese erscheint dann automatisch hier im Bot. Da einmal das Hallo Welt. Ja, wir können auch auf der Website über den Klick zu weitere Infos uns eine Beschreibung dazu ansehen lassen. Oben wird auch noch einmal das genaue Datum und die Quelle gezeigt. Und hier sind auch noch einmal diverse Informationen über uns und wie wir das Projekt umgesetzt haben. Und auch alle Inform alle, der komplette Quellcode, den wir geschrieben haben, ist auf GitHub verfügbar. Wer da die Repos möchte, kann uns darüber gerne ansprechen. Okay, das war jetzt unsere äh, Präsentation. Ich, wir hoffen, äh, es hat euch gefallen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Falls es noch irgendwelche Fragen gibt, äh, dann können ihr gerne dann nochmal auf uns zukommen. Und hier an der Stelle möchten wir auch gerne nochmal einen Dank aussprechen an JugendHack generell, dass sie uns hier den Rahmen bereitgestellt haben, uns so zu verwirklichen. Ohne JugendHack hätten wir das bestimmt nicht so geschafft. Und auch nochmal vielen Dank an unsere äh, Mentoren und Mentorinnen, vor allem an Anna und Johannes, die die ganze Zeit bei uns dabei waren und uns wirklich die ganze Zeit geholfen haben. Also ohne euch hätten wir das gar nicht geschafft. Wir stehen da hinten hinter der Theke. Also nochmal vielen Dank.